Hallo Partners, na alles rot oder was? Ja wahrscheinlich nicht, sonst wärst du wahrscheinlich nicht auf diesem Video gelandet. Ich zeige dir in diesem Video, wie du mit WPForms deine Checkboxen und auch deine äh, deine Multiple Choice Boxen ein bisschen aufwerten kannst mit äh, ein bisschen Bild und das sieht dann so aus. Und äh, das zeige ich dir jetzt in diesem Video und wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran, denn dann gleich geht's weiter. Ich befinde mich jetzt hier im WP Forms und wir erstellen dazu ein neues Formular, sagen wir mal Checkboxen-Formular. Wir erstellen ein leeres Formular und jetzt hast du hier auf der linken Seite wieder die Auswahlmöglichkeiten. Das ist also möglich mit dem Lite-Form, ohne dass du bezahlst dafür. Und kannst hier jetzt eben diese Checkboxen hinzufügen. Einfach durch klicken Normalerweise kannst du das auch anklicken und rüberziehen. Wir haben hier noch eine Multiple-Choice. Der Unterschied ist, bei den Checkboxen kannst du hier die Auswahl von allen Möglichkeiten hinzufügen. Und bei Multiple-Choice hast du eben nur eine einzige Auswahl. Und das ist dann der Unterschied zwischen den beiden. Wenn ich das Ganze jetzt ein bisschen aufmotzen möchte und, und darstellen möchte, zum Beispiel für eine Auswahl von, von einem Land Deutschland, Schweiz, Österreich. dann kann ich da ein Bild hinzufügen und ich sage jetzt mal. Welches Blau? Warum das so heißt, zeige ich nachher noch. Welches Grün? So, und damit du jetzt zu der Bildauswahl kommst, aktivierst du hier einfach Bildwahlmöglichkeit benutzen und dann wechselt das auf die Bilder und kannst hier direkt ein Bild hochladen. Die Bilder sollten immer im Format 250 x 250 Pixel groß sein, maximal. Die Bilder werden nicht beschnitten, das siehst du auch hier. Bilder werden nicht beschnitten oder skaliert. Das heißt, die werden genau in der Größe angezeigt, die hier drin ist. Deswegen sollte das Bild maximal 250 x 250 Pixel groß sein. Und wenn ich das Ganze jetzt noch in grün mache, kann ich auch hier ein Bild hochladen. Und dann haben wir die im Querformat am schönsten dargestellt, 250 x 156 Pixel. Dann wird das auch entsprechend schön dargestellt. Und jetzt habe ich mir in einem anderen Formular bereits mal die Farben zurechtgelegt, weil ich will ja auch die Codes zu den Farben entsprechend äh, hinzugefügt haben. Sprich die Hexcodes nennt man das. Füge ich die hier ein. dasselbe natürlich auch in Grün. Und hier habe ich jetzt im Beispiel das Dunkelgrün zuletzt und das Hellgrün zuerst. Dann kann ich die einfach hier über Klicken und Ziehen entsprechend bearbeiten bzw. verschieben. Das ist übrigens das Grün meine Standardfarbe, wie du auch hier im Video siehst. Das letzte noch. Und um das Ganze noch ein bisschen abzugleichen, haben wir auch hier noch mit den Multiple-Choice, wo eben nur eine Auswahlmöglichkeit besteht, kann ich auch ein Bild entsprechend hochladen. Da gehe ich jetzt nicht noch hin und speichere das Ganze ab mit den einzelnen Hexcodes. Und jetzt haben wir ja schon gelernt in einem anderen Video von mir, dass man hier einfach auf Einbetten klicken kann, dann eine existierende Seite auswählen oder neue Seite erstellen. Checkboxen Test. Auf geht's. Veröffentlichen. Der Code ist hier schon hinterlegt. Und jetzt sieht das Ganze so aus. Jetzt der Unterschied ist, du kannst hier jeweils drei auswählen oder alle auswählen. Und bei dem Multiple Choice geht halt eben nur eine Auswahl davon. Das Ganze absenden, wird dann an dich gesendet in der entsprechenden E-Mail. Das kannst du auch noch bearbeiten, habe ich aber auch schon in einem anderen Video. Entsprechend in der Playliste findest du das von WPForms Einfach mal checken. Und so kannst du natürlich deine Videos bzw. deine Formulare ein bisschen aufpeppen. Und ich hoffe, ich konnte dir da jetzt ein bisschen weiterhelfen, dass du mit deinen Formularen etwas besser zu kommst mit WPForms. Das hier war die lite version von WPForms, Das heißt, dazu musst du nichts bezahlen. Das ist kostenlos. Es gibt dann aber auch ein paar Videos in der Playliste, wo dann äh, nur über Pro möglich ist. Und äh, ja, würde mich jetzt freuen über ein Like, über ein Gefällt mir, äh, über einen Kommentar. Falls du irgendeine Frage zum Thema Social Media, Online-Marketing oder Webdesign hast, melde dich einfach bei mir, dann können wir gemeinsam deine Herausforderungen lösen. In dem Sinne, ich danke dir und bis bald.